Was ist der Unterschied zwischen Zeilenprozenten und Spaltenprozenten? Zunächst mal habe ich mir hier ein Beispiel ausgedacht, in dem wir uns dann angucken wollen, wie sich der Anteil der Erwerbstätigen zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Und ich habe hier einfach mir mal Daten ausgedacht. Angenommen, wir hätten hier 10 Männer befragt, die erwerbstätig sind. Und wir haben 30 Frauen, die erwerbstätig sind insgesamt, also 40 Befragte, die erwerbstätig sind. Dann haben wir hier 10 Männer, die nicht erwerbstätig sind, 50 Frauen, die nicht erwerbstätig sind, insgesamt also 60 Befragte, die nicht erwerbstätig sind. Insgesamt sind das dann 20 Männer und 80 Frauen und alles zusammengezählt sind wir bei 100 Befragten. Frage ist jetzt, wie kann ich aus diesen absoluten Häufigkeiten, die hier eingetragen sind, jetzt die Spaltenprozente und die Zeilenprozente berechnen? Folgendermaßen. Wir fangen bei dem grünen jeweils. Grüne sind die Zeilenprozente. Bei den Zeilenprozenten nehme ich eine Zeile, das hier ist eine Zeile, in der jetzt alle Befragten eingetragen sind, die erwerbstätig sind. Das heißt, wir haben hier diese 10 und diese 30, die insgesamt also 40 Befragte sind, die erwerbstätig sind, und fragen uns jetzt, wie teilen sich die Befragten innerhalb dieser Zeile auf. Und deshalb wird hier in Grün dargestellt diese Zeile auf 100% gesetzt. Und ich schaue dann, wie viel sind diese 10 Männer, die erwerbstätig sind, geteilt durch die 40 Befragten, die insgesamt erwerbstätig sind. Und dann komme ich auf 25%. Dieselbe Rechnung führe ich bei den Frauen durch. Das sind also dann 30 durch 40, dann komme ich auf 75%. Und diese Zeilenprozente sagen mir jetzt, wie viel Prozent der Befragten, die in der Zeile sind, also wie viel Prozent der Befragten, die erwerbstätig sind, sind Männer. Und wie viel Prozent der Befragten, die erwerbstätig sind, sind Frauen? Das sind 75 Hier in der Zeile zu den Nichterwerbstätigen funktioniert die Logik der Zeilenprozente dann genauso. Das heißt, wir haben also von den Befragten, die nicht erwerbstätig sind, 16,7 Prozent Männer und 83,3 Frauen. So, jetzt kommen wir zu den rot markierten Prozentwerten. Das sind die Spaltenprozente. Bei den Spaltenprozenten gehe ich entsprechend vor, so vor, dass ich die Spalte auf 100% setze. Das heißt, ich trage hier unten 100% ein und frage mich dann, wie viel Prozent der Befragten, die hier in der Spalte sind, die also alle männlich sind, wie viel Prozent von diesen Befragten sind erwerbstätig, wie viel Prozent von diesen Befragten sind nicht erwerbstätig. Das heißt also, diese Prozentwerte hier sind dann so zu lesen, dass 50% der Männer einer Erwerbstätigkeit nachgehen und 50% der Männer keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Dasselbe mache ich dann in der Spalte mit den Frauen. Auch hier schaue ich wieder, wie viel Prozent der Befragten, die in dieser Spalte sind, also der Frauen, gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Und das sind hier 37,5%. Das ist gerechnet 30 durch 80. Und hier sind es 62,5%. Das heißt, dort könnte man sagen, von den Frauen in diesem Datensatz sind 62,5% nicht erwerbstätig. Als letztes haben wir hier noch die Gesamtprozente eingetragen. Die Gesamtprozente sagen uns immer, wie viel Prozent der Befragten, die insgesamt im Datensatz drin sind, sich in einer bestimmten Zelle befinden. Das heißt, hier diese 10% wurden so berechnet, dass man einfach die 10, die wir hier als absolute Häufigkeit haben, durch die 100 hier unten teilt kommt man auf 10%. Genauso hier bei der 30 durch 100 kommen wir auf 30%. Und wenn man das als Satz nochmal formulieren möchte, dann kann man sagen, dass 10% der Befragten erwerbstätige Männer sind. 30% der Befragten sind erwerbstätige Frauen. Weitere 10% der Befragten sind nicht erwerbstätige Männer. Und die bleibenden 50% nicht erwerbstätige Frauen. Soweit zu den Spalten und den Zeilenpotenten.